Funktioniert Slimimed wirklich? Bleiben Sie bis zum Ende dieses Videos, denn dort erzähle ich Ihnen alles, was Sie über dieses Nahrungsergänzungsmittel wissen müssen und ob es sich wirklich lohnt, es zu kaufen. Aber zuerst möchte ich mich vorstellen, mein Name ist Tanja, ich bin seit über zehn Jahren Ernährungsberaterin und sehe in meiner Praxis jeden Monat hunderte von Patienten mit den gleichen Beschwerden. Ich weiß, wie schwer es ist, übergewichtig zu sein. Nicht mögen, was Sie sehen, wenn Sie in den Spiegel schauen und sich wirklich schlecht über Ihren Körper fühlen. Sie haben keine Lust mehr auf Dinge, die Ihnen früher Spaß gemacht haben, wie zum Beispiel spazieren gehen oder ein Date. Es wird zu einem Schrecken für Sie, denn es ist fast unmöglich, ein Outfit zu finden, in dem Sie sich schön fühlen, Sie können nie die Kleidung wählen, die Sie gerne tragen würden, sondern eher die Kleidung, die Ihr Fett kaschiert, Ihr Selbstwertgefühl verschwindet. Sogar Ihre Beziehungen werden dadurch beschädigt, Sie schämen sich für Ihren Körper und fühlen sich nicht wohl, wenn Sie intime Momente mit Ihrem Partner haben. Und selbst wenn Sie Ihre Lieblingsspeisen nicht mehr essen und nur mit großer Mühe körperlich aktiv wird, scheint nichts zu funktionieren. Aber das ist nicht deine Schuld. Diät und Sport allein reichen Ihnen nicht aus, Ihr Stoffwechsel ist langsam, dann brauchen Sie Hilfe von außen. In diesem Fall ist slimimet die beste Wahl, die man treffen kann. Slimimed versetzt Ihren Körper in einen Zustand der Ketose, indem es die Fettverbrennung 24 Stunden am Tag anregt. Ohne dass sie körperliche Übungen oder strenge Diäten machen müssen, die sie hungern lassen. Dadurch werden sie schlanker und ihr Selbstwertgefühl wird sich verbessern. Sie werden in der Lage sein, die Kleidung zu tragen, die ihnen nicht mehr passt, und sie werden sich nie wieder für ihren Körper schämen, indem sie das Fett von ihrem Bauch, ihren Armen, Ihrem Rücken, Ihren Oberschenkeln und Ihrem Gesicht abschmelzen. Sie werden sich jung fühlen, mehr Selbstvertrauen haben, sich leichter und freier fühlen, das zu tun, worauf Sie Lust haben. Ihr Mann wird Sie begehrlicher ansehen und Ihnen immer wieder sagen, wie schön und attraktiv Sie sind. Sie werden auch eine deutliche Verbesserung Ihrer Stimmung und Ihres Gemütszustandes feststellen. So haben sie mehr Energie, um mit ihren Kindern zu spielen. Und sie werden eine bessere Leistung bei der Arbeit feststellen. Die Leute um sie herum haben sie gefragt, was das Geheimnis eines so schlanken und schönen Körpers ist, und sie werden froh sein, sagen zu können, dass die medizinische Lösung Slimimet war. Die Slimimet-Ergänzung ist ein natürlicher und sehr exklusiver Pfadborner der Ihnen beim Abnehmen hilft. Aber seien Sie vorsichtig! Slimimad wird nicht in Apotheken oder auf Websites wie Amazon oder Walmart verkauft. Diese Slimimad ist nur auf der offiziellen Website des Herstellers verkauft, die Sie zugreifen können, indem Sie auf den Link, den ich in der Beschreibung dieses Videos setzen wird, wenn Sie auf den Link klicken, werden Sie auf die offizielle Website umgeleitet werden und Sie können Ihre Bestellung aufgeben. Das Produkt wird innerhalb weniger Tage bei Ihnen zu Hause eintreffen. Und Sie werden schnell in den Genuss aller Vorteile kommen. Aber beeilen Sie sich. Tausende von Menschen auf der ganzen Welt entdecken die verblüffende Wirkung von SlimyMed und bestellen bis zu sechs Einheiten auf einmal. Um die Qualität des Produkts aufrechtzuerhalten, werden nur 1500 Einheiten Slimimet pro Jahr hergestellt. Deshalb müssen Sie schnell handeln, bevor der Vorrat zur Neige geht. Denken Sie daran, dass dieses Produkt nur über die offizielle Website verkauft wird. Der Link zur offiziellen Website befindet sich in der Beschreibung dieses Videos.